Wenn wir schon beim Thema Digitalisierung sind und Vorreiterrolle von Remax in Österreich, dann ist Dave das digitale Angebotsverfahren zu erwähnen. Das gibt es exklusiv in Österreich nur bei uns, für unsere Partner, für unsere Makler. Dave, das digitale Angebotsverfahren vereint vieles.